Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Immobilienkaufkarussell in Deutschland immer schneller gedreht. Riesige Wohnbestände haben die Besitzer gewechselt. Allein in Berlin wechselten 20 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes den Besitzer. Das Zuhause von Millionen Menschen ist in Deutschland zum Anlageobjekt und zum Spielball internationaler Finanzinvestoren geworden. Drastische Mietsteigerungen, Herausmodernisierungen und Verdrängungen sind die Folge, und das müssen wir stoppen, meine Damen und Herren. Ein besonderer Brandbeschleuniger im Immobiliencasino ist das Steuerschlupfloch Share Deal, eine legale Steuergestaltungsmöglichkeit, die es den Käufern ermöglicht, die beim Kauf fällig werdende Grunderwerbsteuer zu sparen. Und so wurde eben beim 2015 beim Verkauf des Eurotowers in Frankfurt 29 Millionen Euro gespart. Da wurden 2017 beim Sony Center in Berlin 66 Millionen Euro gespart. Insgesamt eine Milliarde Euro, so ist die Geschätzung, geht den Ländern jedes Jahr an Steuereinnahmen verloren. Und das Erschreckende ist, dieser Steuertrick, der ist seit Jahren bekannt. Meine Fraktion hat schon 2016 einen Antrag mit einem Vorschlag eingebracht, wie man dieses Steuerschlupfloch schließen kann. Aber er wurde abgelehnt, und bis heute wurde nichts geändert. Inzwischen sind drei weitere Jahre ins Land gegangen. Bund und Länder haben eine Arbeitsgruppe gegründet, und sie kreisten und kreisten, und jetzt liegt das Ergebnis da, sie gebaren eine Maus. Denn es wurde schon gesagt, der bisherige Steuertrick der funktioniert so, kaufe statt einer Immobilie 94,9 Prozent einer Gesellschaft, die eine Immobilie besitzt, und kaufe oder lass es nach fünf Jahren die restlichen 5,1 Prozent kaufen, dann zahlst du statt bis zu 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer 0 Prozent Grunderwerbsteuer. Und mit diesem Gesetz heißt es nun, kaufe statt einer Immobilie 89,9 Prozent einer Gesellschaft, die eine Immobilie besitzt, und nach zehn Jahren den Rest oder auch nicht, und du zahlst wieder 0 Euro Grunderwerbsteuer. Das schließt kein Steuerschlupfloch, das ist etwas besser als weiße Salbe. Und so kommentiert denn auch der Partner einer der großen Wirtschaftskanzleien in Deutschland, McDermott, Herr Ortmanns, er glaubt nicht, dass diese Neuregelungen die Branche auf den Kopf stellen werden. Zitat. Schon jetzt hat es viele Transaktionen mit alternativen Strukturen am Markt gegeben. Viele Kanzleien haben sich bereits auf die neue Situation eingestellt und ihre Mandanten vorsorglich entsprechend beraten. Mit anderen Worten, die Steuertrickserei mit Share Deals geht mit diesem Gesetz munter weiter, und deswegen ist dieses Gesetz drastisch zu wenig, meine Damen und Herren. Mal Sharedeals, den weiteren Vorteil haben, dass sich mit ihnen für die Investoren der Mieterschutz in sogenannten Milieuschutzgebieten, also in Wohngegenden, die von hoher Verdrängung der angestammten Mieterschaft bedroht sind, aushebeln lässt und zum Beispiel das Vorkaufsrecht der Kommunen und stärkere Genehmigungspflichten ausgehebelt werden können. Und mindestens genauso schlimm sieht es auch auf dem Land aus, bei der Landwirtschaft. In den letzten zehn Jahren sind eben auch die Ackerlandpreise in Deutschland explodiert. Um 250 Prozent sind sie gestiegen, die Pachtpreise um 80 Prozent. Überregionale Kapitalinvestoren besitzen inzwischen in Ostdeutschland 34 Prozent der, Landes-, der landwirtschaftlichen Fläche. Und das, obwohl eigentlich in Deutschland ist gar nicht erlaubt, es, dass Nicht-Landwirte Boden erwerben. Deswegen auch müssen wir das ändern. So, jetzt wurde ja schon von allen Fraktionen gesagt, eigentlich ist das wichtig, man müsste da was tun. Auch die Regierungskoalitionen sagen ja nicht, man müsste nichts tun. Dass sie jetzt nur das tun, ist vor allen Dingen im Moment begründet damit, dass gesagt wird, mehr kann man verfassungsrechtlich nicht tun. So, das haben wir ernst genommen. Es war ja ein bisschen Zeit, drei Jahre, und deswegen haben wir gesagt, okay, dann helfen wir noch mal nach. Wir beauftragen renommierte Steuer- und Verfassungsrechtler, ob es nicht doch noch eine andere Möglichkeit geben, gibt. Und wir haben zwei Gutachten in Auftrag gegeben. Und das Ergebnis ist, natürlich geht es. Man kann sehr wohl, wenn man ein sogenanntes quotales Modell, also eine anteilige Besteuerung einführt, von 90 auf 50 Prozent runtergehen. Und auch Professor Anzinger und Reimer, in den Niederlanden gibt es bereits eine anteilige Besteuerung für, von Immobiliengesetzen sie funktioniert und sie ist auch übertragbar auf Deutschland und dieses Konzept ermöglicht sogar die Besteuerung von Grunderwerb ab 30 Prozent oder sogar darunter. Denken Sie Aber bitte an die Redezeit. ich komme zum Schluss. Was machen Sie? Sie erwägen ernsthaft, Ihre Förmchen weiter zu verwässern, eine Börsenkleisel einzuführen und das hieße, dass dann für börsennotierte Immobiliengesellschaften wie zum Beispiel die Deutsche Wohnen und Vonovia die Grunderwerbsteuerpflicht sogar vollständig entfällt. Wie absurd ist das denn, meine Damen und Herren? Jetzt aber also, wirklich. Wir wollen den Handel mit Immobilien teurer machen. Deswegen beschließen Sie meinetwegen dieses Gesetz. Aber lassen Sie uns die Anhörung nutzen, damit wir bald ein Gesetz machen können, das -Deals als Sparmodell Paus. tatsächlich abschafft. Herzlichen Dank. Danke, Frau Danke schön. Vielen Dank, Frau Paus. Nächste Rednerin in der Debatte, Kanzel Kiel, Entschuldigung, Kisselteppe. Frau Kisselteppe.